Und wir starten mit der Klassikerfrage ganz am Anfang. Wie würdet ihr beide dann, könnt ihr gerne nacheinander beantworten, meiner siebenjährigen Tochter Mathilda erklären, was ihr tut? <lacht> Mathilde, <sie lacht> Liebe Mathilda, die Nicole und ich, wir haben erstmal viel Spaß zusammen. Ich glaube, das ist etwas, was viele Erwachsene vergessen zu erwähnen, wenn sie über ihre Arbeit sprechen. Also, wir tun Dinge, die wir gerne tun. Wir arbeiten gerne mit Menschen. Wir helfen den Menschen Spaß bei deren Arbeit zu haben. Und das aus unterschiedlicher Sicht. Und da Nicole und ich nicht in einem Zimmer zusammensitzen, lernen wir auch sehr viel darüber, wie Arbeit denn funktioniert, wenn man ein bisschen auseinander ist. Nicole, kannst du da noch was ergänzen? Ja, es geht darum wirklich, wie wir zusammenarbeiten, so ähnlich wie ihr in der Schule auch immer mal wieder überlegt, wie können wir gut auch zusammen mit und voneinander lernen. So ähnlich ist das in der Arbeit auch. Und manchmal gibt es einfach, so wie wenn ihr von einer von Grundschule ins Gymnasium geht, gibt es einfach neue Dinge, die man lernen muss, die man ähm, vielleicht auch erstmal mal nochmal entwickeln will. Und äh, New Work heißt so ein bisschen gerne hingehen, sich selber freuen auf das, was kommt, aber auch ein bisschen gechallenged sein, das schon, hat schon auch was damit zu tun, eben, dass man sich herausfordert, weil man ja einen neuen Schritt tut, weil man neues erkundet, wo man noch gar nicht genau weiß, was eigentlich kommt. Das, das würde ich sagen, ist New Work.